Demio geht es um einen wahren Glauben. Petrus ist es möglich, durch seinen Glauben zu Jesus auf dem Wasser zu gehen. Aber als er zweifelt, versinkt er dann im Wasser. Matthäus 14, Vers 24 bis 33 Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der Stallgegenen peitschte die Wellen auf und machte den Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. »Komm her«, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak. Im selben Augenblick begann er zu singen. »Herr, hilf mir«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, »Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?« Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Und Petrus hatte den Glauben, dass er auf dem Wasser zu ihm laufen kann. Dann kamen aber die Wellen und er zweifelte und er versank. Das ist oft so, wenn wir Glauben haben, und Schritte im Glauben gehen, dann kommt oft eine Bedrängnis, die uns davon abhalten will, weiter in den Glauben zu gehen. Die Geschichte zeigt, dass wenn wir wirklich glauben, für uns alles möglich ist. Wenn wir aber zweifeln, können wir nicht erwarten, was von Gott zu halten. Dann wird uns nicht alles möglich sein. Jakobus 1, Vers 6 bis 7